Frankreich ist neuer Fußball-Weltmeister. Les Bleus, die Blauen, gewannen das Finale in Moskau gegen Kroatien mit 4 zu 2. Es ist bereits der zweite Titel für die Franzosen nach 1998. In dem torreichen Endspiel hatten die Kroaten trotz frühen Rückstands nie aufgegeben und dem Team von Trainer Deschamps alles abverlangt.